Das normal. Wir sind im Sommerlager und haben mächtig Spaß. Das Wetter war bescheiden. Wir wurden manchmal nass. Wir machten viele Spiele. Manchmal bei Sonnenschein. Wir hatten alle Ziele, wir wollten Sieger sein. Wir bleiben hier, egal was passiert. Und zwei Wochen lang wird nicht passiert. Das Essen, das war egal, wir kriegten nie genug. Die Zeit war gegen den Flug. Wir gingen auch in Stuttgart. In the middle of the street. a In the middle of the street. a In the middle of the street. The of the street, the of the street Wir bleiben hier Zeit. Die Liebe war zu spüren und auch die Zärtlichkeit. Der Handy hat die Softie, er hat sie wirklich gern. Er schenkte ihr ein Softie und auch einen Stern. mit euch war schön, wir reichen euch die Hände und sagen auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr, auf Wiedersehen, die Zeit war schön, ihr könnt jetzt gehen, bis nächstes Jahr, auf Wiedersehen. Zeit da schön.